Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Äh, in der letzten Folge haben wir uns hier an den Kampfsimulator herangewagt und alles fertig gemacht, was im in den Weg gekommen ist. Ähm, ich habe die beiden restlichen Einzeldinger mit tifa und bird auf Screen nachgeholt und ja, waren genau die gleichen Gegner. Mir ist aufgefallen, dieser Casey Jones Typ hier, ja, der Typ mit der Maske, der hat irgendwie ein Meistergürtel zu stehen, aber habe Ich mich jetzt nicht drauf gemacht, weil ich habe schon zwei von denen und ja, ich brauche nicht nur einen anderen ich Stuhl einfach direkt vor dem ist hier. ja. Da wir jetzt hier fertig sind, das sagst auch du auch irgendwie was Besonderes darauf? Nö? Okay, so oh mein Gott, du bist so cool oder so dem Land alles erlegt hast. Und ja, ich würde dann sagen, wir gehen dann weiter und gehen in den 64. Stock. Da müssen wir, glaube ich, machen ne? und hier passiert direkt was. Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich gehe Kanzel holen! Nicht weggehen! Okay. Bekannter. Alles okay? Ja. Du hast aber. Kein Problem. Los, weiter. Okay, ich wette, äh, ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand noch erinnern kann dran, aber als Cloud irgendwie von diesen ganzen Soldaten mal geflohen ist, ne, wenn diesen gegen diese Gongaga-Wache da gekämpft haben, da war irgendwie so ein so ein Typ, der irgendwie seine Hand so rausgestreckt hat. Nein, Moment und so weil nicht irgendwie so ein hinweis gegeben hat der vielleicht cloud kannte ich nehme an das war die gleiche person ne? sonst wäre irgendwie weil ich habe mich schon die ganze zeit gewundert weil diese person irgendwie keine ahnung die ist irgendwie so aufgetaucht so hat irgendwie so cloud angeguckt so warte mal aber das ist irgendwie nie äh, angesprochen worden bis jetzt also ja also ich nehme jetzt mal an das war die gleiche person ne? Weil sonst wäre die äh, oh, äh, wäre die Szene von damals ein bisschen sinnlos gewesen. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, das Ding sagt mir, nee, ich soll hier hoch. War da oben aufzug. Nee, nee. Ich den ganzen weg hier wieder zurücklaufen. Anscheinend, nee? okay, dann gehen wir mal zurück. Nein, Terroristen sind schon hier drin. Oh ja, ich glaube, ich bin ja richtig. Und da sind einige. Ja, ist um ah, da ist der Präsident. Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Votel reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Hm. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palmer hat es mir erzählt. Oh. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris. hätte ihn so gut erschießen können jetzt. Ne? Ja wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Habe mich auch schon gefragt, wenn die ganze Zeit Wutall dafür irgendwie für all das verantwortlich machen, wie reagieren darauf? Die müssen hat ja auch irgendwie sehen, so denken so, was, das waren wir doch gar nicht. Wir sind am anderen Ende der Welt. Wir sind am chillen. So. In die Reihenfolge der Ereignisse, die hier noch passieren, bin ich mir jetzt nicht mehr so komplett sicher. Oh, ich weiß noch so ungefähr, was hier alles passiert. Oh, jetzt kommen wir: Archiv, das, wo der Präsident ist. Ne? Da ist der erholungsbereich da waren wir gerade. Ne? Da kommen wir gar nicht zu den anderen. Ach, wir sind ja okay. Ich guck gerade, oder werden wir, ich glaube, nicht, dass wir irgendwas übersehen verpasst haben, bis jetzt. Also, was soll ich noch mal hin? Soll ich nicht so Soll ich nicht den Aufzug hier nehmen? Ach nein, die Toilette, soll wir genau. Ach ja, wir sollen die äh, ja genau meine ich, dass das Meeting belauscht wird. Das wusste ich noch, aber jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt dass ich das jetzt machen muss, dann werde ich jetzt also wohl hier rein können, ne? Ja. Oder ist auch noch was? Hm, Warte mal. Ah nee, jetzt sind, nee, hier sind wir gerade. Äh, ja, hier sind wir. Ach, wo auch da drin ist? Vermutlich ja. Ich war gerade? besser gerade reingegangen? Ich habe da jetzt nicht so schnell gesehen. Ein meeting statt. Ach, die sind gerade eingegangen. Warte mal, was? Die sind von da? Die sind doch nach oben gefahren gerade. Was? Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Ach so, wir gehen nicht in das falsch rein. Ne? Ja, da verstehe ich. Aber die sind jetzt gerade im Fahrstuhl nach oben gefahren. Und dann sind sie jetzt hier um Ecke gegangen. Wie geht das denn? Ne? Die sind doch nach oben gefahren. Die müssen nur... warum sind denn die an? Ich verstehe es nicht. So, da ist schon mal richtig. Na gut, egal. Ist schön, muss man nicht verstehen. Denkt sich Barrett so. Die Spinnen die schön, ja, nervt verpassen. Ah, okay. Die haben das hier das Gebiet ein bisschen, weiß nicht, überschaubarer und linearer gemacht als im Original. Es also war ein bisschen schwieriger, sich also irgendwie zu bewegen. Sind die alle da drin. Nee, nee. Toilette. Das wusste ich. Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber. Ach, ist auch egal. Okay. Na gut. Puh, Zum Glück ist keiner hier. Die Slam Klo ist das der reinste Palast. suchen wir den Lüftungsschacht. So, äh, da müsste ja irgendwo im Klo sein, ne? Ja. Ich muss mich da hoch sein. Volltreffer. Passt du da durch, Barrett? Mit mir? du stehst hier. Wache geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Hm. Na, gut, aber ich gehe vor. Es ist nur ein Lüftungsschlag. Cloud. Na gut, dann belauschen wir mal die Leute. Und die alles so schön, zu erzählen haben ne? Wenn wir alle auch so ein bisschen kennen, ne? Das hohen Tiere von china Ich kann auch nicht mal gucken, was da ist. Nö okay also angebliches tiefer hinter mir vor bewegt sich was hinter mir aber ich sowieso nicht sehen kann dann wird schon nichts passiert sein aber unser haus steht ganz in der nähe von sektor 7 und niemand geht ans telefon einige leitungen sind wohl zusammengebrochen liegt sicher daran wirklich Vielleicht. entweder das oder alle sind tot Und schon wir noch ein paar mehr Leute, ne? Ich bin schon was Spannendes zu Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten drei, fünf und zehn Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? als Pause. Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Okay. Nächste. Gut, dann wurde in seinem auch schon erwähnt, Reef. Der einzige halbwegs freundliche Typ hier in Shinra. Sehr von den Vorständen jedenfalls. Ja, das ist noch ein relativ wichtiger Charakter im allgemeinen Spiel, also auch, was jetzt hier nach Midgar alles kommt. Im Gegensatz zu den meisten, zu den meisten, ich meine, einige haben auch hier so hier und dahin Auftritt, aber nicht mehr so einen großen. Spoiler übrigens. Na gut, dann lass mal gucken. Ich habe ihn selbst gesehen, mit meinen eigenen Augen, hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee, nee, nee, er, er ist direkt vor mir entlang spaziert. Er mich so erschreckt, hab glatt meinen Tief. Ja, Hör, halt Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Äh, aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Rief. Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Ja. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Ha? Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Ja. Aber wir müssen doch trotzdem die das Schäden Spichwort beheben. Das Stichwort heißt hier... Neo -Mitgar. Im verheißenen Land... ...werden wir eine neue Mako-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo... Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Hm. Wenn das alles ist... Herr Direktor! Sitzung vertagt. So Nö. warten Sie doch! Alles fügt sich. Okay. Ein paar sehr blöde Nachrichten für uns. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Aris. Los, hinterher. okay Jupp. mein gott sich die so schnell rausgerannt na gut alter, wartet ein bisschen das schwert wiegt eine tonne ob sag sagt ich muss hier nicht hinterher schleichen oder oh, ist da eine Ja, ich muss den hinterher schleichen. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Ah, welchen Spross das wohl ergeben würde. Ach, ich schusse. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. <lacht> Kommt. Und wir sind drin. Cool. Na, warte. Jetzt geht es dem Professor erstmal an den Kragen immer noch irgendwie nee, nee. So. und nö Wird's eigentlich voll geil sein oder ja. na gut ich nehme an hier ist nichts ne? äh, mein gott habe ich viele sachen äh, haben wir alles haben wir immer noch alles? Haben wir wahrscheinlich auch alles? Ne? Ja, ja, gut. Dann, oh Gott, und oh wir hier alles noch finden ne? an Zeugs. Oh, ich freue mich gleich schon. Jetzt kommt der ganze interessante Teil schöner gebäude Nein. Ich sollte doch lieber... Ja. Obwohl... Vielleicht doch lieber das? Ist hm. noch Moment. da, ne? Stimmt. Ich komme einfach mal näher, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit du nicht bemerkt stehen bleiben ah. bist du taub oder was wow. beleidigt ich dich ab mit meiner keule das besprechen wir drin also für uns brav rein Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall. Ich glaube, ihr ja, habt durch verlaufen. Ah, Tsunami, genau. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Herzte gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aerys? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Hm. Ah, verstehe. Das heißt dann also... Natürlich. Was bradelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Boy: ah, war ja klar. Da kommt gleich irgendwas raus, ne? Ich finde das Design von Hojo richtig cool. In diesem Spiel. Oh, hallo Cotullo. Okay, da wird bestimmt wehtun, ne? weiß ich das dass man normalerweise später bekämpft. Ja, äh, wer hat jetzt Dreck? Okay, tiefer du musst analysieren. So, nichts zum Klauen, doch Amulett aus alter Zeit, super. Äh machen wir noch mal ich glaube dann erscheine ich vorm kampf ne? nicht so wie beim letzten mal wo ich irgendwie ein halbes gebiet irgendwie noch mal neu spielen muss oder so jetzt start mich bitte vorm kampf damit ich noch mal umrüsten kann bitte ich habe stehen glaube ich nicht ausgerüstet So, komm alles klar da war gerade ein riesiger spoiler schon im ladebildschirm hey, da müssen die sich doch mal ein bisschen ja besser irgendwie ja programmieren mal stehen ich meine ohne kontext ist das jetzt vielleicht nicht so ein riesiger spoiler aber trotzdem alles klar versuchen wir noch mal diesmal das ding aus alter zeit da wird ja wohl hoffentlich was bringen ne? äh, ist der ne? oh, sehr gut Direkt bekommen ich meine da ist dieser boss den man erst ja später bekämpfen würde im spiel So, er lernte Feintechniken, okay. Molette aus alter Zeit. Für die Kleinen haben irgendwie was... Was ich lernen kann. Das tue ich mal cloud steuern weil Er hat Feintechnik ausgerüstet. So wir gehen auf Nummer sicher. Regener, weil Boss. ich nicht glaube dass das so ein fetter Boss ist, oder? Ich konzentriere mich einfach auf euch. Ich mach mal den land kaputt, ne? Au! Warte mal, ich habe jetzt hier. Ne, schon anfassen. Jetzt zur gleichen Zeit wie ich gesprungen. Ich habe jetzt hier kurzbefehl ein bisschen geändert, bessere Übersicht und so. Das ist das nicht so schwierig? Ah. Aha. Ach ja, ich hab ja geändert. Äh, was machst du da? Sie ist auch viel dramatischer. Ihr seid alle wieder. Komm mal her. Ja. Warum geht ihr alle so weit weg? Was? Ja, bestimmt irgendein Grund, ne? Oh Gott. Oh, da ist eine Bank. Kann ich mal noch kurz chillen. Bank. Die kann. Kaputt, nee, ist doch jetzt kaputt. Ich habe ist trotzdem noch da, auch wenn die kp okay, mäßig geht es uns eigentlich recht gut. Überraschenderweise da, oh Gott. Nein, ich kratzen. Oh. Ich habe immer noch nicht. Ist immer du auch hast gelernt. Also muss ich euch noch am Leben lassen. So, oh, wir gehen das abgelaufen, glaube ich. Oh, Selbstzerstörung. Habt da also, warum bleiben die ganze Zeit hinten? Voll verdächtig, überhaupt oh nicht los. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe mich mal hoch, Und euch auch. Linke Hand nicht gerade schon kaputt gemacht. lust hat. Okay, hier habe ich die linke Hand jetzt gar nicht getroffen. Hier bin ich schon wieder fast tot. aber oh, ich bin vergiftet, sehe ich gerade. Gott, mach dich... Oh, Na, komm schon wollte gerade angreifen wird ist traurig okay wird jetzt ich habe angst was los was macht er laut hoch. So. Na, ich gerade erledigt mit einem Schlag. Okay, warum riech ich jetzt so auf die Fresse? Alle vergiftet oder was ne? Bringt glaube ich nichts dazu heilen, weil er wird ja wahrscheinlich die ganze Zeit machen, ne? Na, die tun sogar von alleine ausweichen Die sind nie Ah, warte, deine hat mache ich kaputt. Mit maximaler Wut. bis jetzt weg pass auf meine meine rechte hand sieht viel cooler aus als deine linke hand sehr gut okay da sage ich doch war jetzt nicht so schwierig Dann würde ich sagen, wir beenden im Partieren ne? in der nächsten Folge? Sehe ich euch dann wieder, wenn es wieder ist. Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.